All Alright, wir wollen in erster Linie machen wir das mal gleich so. so Das ist super. Dann haben wir Battery Switch on. Anti-Collision Light können wir gleich starten. Die nehmen wir aus. Etwas schalten wir die ein. Und die schalten wir auch zurück. Und nur leicht was ein. Dann können wir hier eigentlich gleich. Äh, wir warten noch. Wenn alles hochwert gut machen wir warning light test funktionieren alle funktioniert auch geht auch Fuel quantity geht auch fadak mode yes our speed und horn. Wunderbar. Alright. Machen 17% bei Torque. Wir drücken Starter und checken Torque. Torque rising up. Magnete rising up. Anti rising up. Und Rotor dreht. Overcheck. season and peace, green fuel quantity checked, cleared for takeoff. Cafe ist irgendwo da, ne? Da. Ah, da. Wir drehen auch rechts in den right turn. Hier runway heading. Runway to three. Negativ Dass da beide Runways äh, Nicht beide angezeigt werden Ach strange Ich glaube das bleibt dieser Nebel hier Family Bin mir nicht ganz sicher Aber ich nehme an es bleibt dieser Nebel Yes cool Mach das Mach das Mach das ich stell mir, glaubst du, mal was zu essen? Ich habe jetzt langsam Hunger. Stubnikov! Ist auch doch hier on the ground. Okay, man sieht nichts. Wir fliegen jetzt mal weiter raus. Vielleicht wird das Wetter besser. Gehen wir Richtung City. Und es sind noch Conditions. Das reicht noch. Aber untere Grenze nach mir. Keiner würde hier wahrscheinlich fliegen, wenn er die Stunde nicht brauchen würde, oder Erfahrung, sonst fliegst du gar nicht, sehr uncool, siehst ja nichts, nicht mal hier komplett zu Ende Piste siehst du, ja. sind wahrscheinlich doch keine Überfahrt. weiß nicht, kein Mettag, aber wir sind ja jetzt hier nur jetzt steht im Flight Simulator. Selbst auf WhatsApp, da würde ich keinem wie Via VFR Conditions erteilen. Weiß ja sowieso nie, was die für Wetter eingestellt haben. Ja, es macht nicht auf, ne? Dann nehmen wir nur, wenn es geht, den Nebel weg. Genau, jetzt können wir auch aufschalten. Vorhin haben wir das schön reingelassen. Da kommt zwar noch kurz einer entgegen. Der ist hier wahrscheinlich auf dem ILS. Hinter uns. Nee, kann nicht sein. Der ist auf nee, keinen Fall. Alpen, hast du geschrieben, ne? Den Alpen. Lassen wir uns schön hochziehen. Ich mache keinen Windenstart. Im Toronto Tower kann man schon eindeutig sehen, Soul Sniper. Äh, doch, das geht. Es geht. Es geht. Was macht Powerplanes? Wie fliegt der? Ah, der ist da hinten. Jetzt sehe ich ihn. unserem Schweizer Wartzimmer Wachswitzerland und wir haben schon, da haben zwei schon getestet. Braucht doch keine äh, zusätzlichen Mods oder so. Finde ich cool. Wir drehen jetzt da links ein. Dann können wir eine Rechtskurve machen. Aber zuerst machen wir noch eine Pause. Ist okay. Ich will noch eine kurze Pause machen. glaube, ich, glaub, ich bestelle mir danach. Nee. Oh ne, wo ist Kef -Kef? geil aus kommt mir wirklich fast vor als ich da Ren in Toronto jetzt rumfliege so geil alles klar dachte bist schon wieder aufgestürzt oder irgendwie disconnect oder so ja Ja, und sowieso Windkorn. Ich weiß nicht, wo deine steht. Aber wir fliegen hier einmal quer drüber. Und können mal rekonsignieren, wenn ich das sagen kann. Äh, hast du das World Update? Weiß nicht, welche Nummer, aber... Das von Kanada, hast du das runtergeladen? Dort steht einer, der ist am Runway. Und da ist der Militär, glaubst. Da wollen wir nicht hin, ne? Können wir hier rechts eindrehen? Der Start, glaubst, sowieso nicht. Boah, da hast du noch eine Testbox. Wenn wir jetzt starten, machen wir noch mir ab, aber passt. Klar kommt jetzt hier das Feuerwehrfahrzeug. Hi Tower. Willen wir haben Tower noch winken. Steht immer noch da. Soll jetzt weg? Wir gehen jetzt neben Lien da. On Ground. Wunderbar. Bin ich nice. Alles klar, Kev, Schön, bist du mitgeflogen. Schönen Abend noch und bestimmt bis zum nächsten Mal. ne, Mein Lieber. Landing Light Off. Brauchen wir nicht mehr. Hier können wir auf... Idle. Da können wir auf Off... Das brauchen wir schon nicht mehr? Das können wir ausschalten. Heater können wir ausschalten. Beta, Tipper, Position Light, Strobe Lights und der Chain können wir eigentlich auch schon wieder ausschalten. Brauchen wir nicht mehr? Den können wir ausschalten. Das und das und dann können wir auch auf Off schalten. Und dann können wir den jetzt eigentlich ausschalten, weil wir haben so ziemlich. Wie lange ist bei dem überhaupt? So im Detail glaubst du da nicht, ne? Kann ich mir die Rotorbremse nicht anzeigen? hat gar keine. Okay. Ja, dann geht es so im Detail nicht. Leider. Schaut auf. So, wie sieht dann jetzt das aus, wenn man das hier... Oh, nicht schlecht. Also wien in, in Real Life, ein in Real Life. so das mit der Rotorbremse das ist so schade warum ist er jetzt weg ah jetzt hebt er ab es startet er glaubst ich darf nicht mal abschrauben ne der Boreal Kaktus. Wir haben viele Tanker hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Tanklastwagen. Okay. Idigr. Jetzt startet er mit einem Was weiß ich für den Chat.